Thank mm -hmm. you. Es ist 2018, hat sich was verbessert, ey, geht doch mal nachsehen Zeitraffer, Weltkugel, Blitze wie ein Strobo Tausend Jahre Österreich-Promo Misshandelte Menschen, ermordete Menschen Gefolterte Menschen, gar keine Menschen Hunger, Krieg, verfolgen falsch geliebt Sie nahmen die ein würdiges Leben mit einem Pass, den es nicht gibt Politik, Beihilfe zum Mord, Republik, Festung, Imperium, Kolonie Versetzen wir Landlord Europa ins Koma am 20. September in Salzburg nur noch. Gegen den Gipfel der Abschottung und spitze innen, innen, innen. Es gibt eine Welt zu verlieren, aber auch eine zu gewinnen. Gegen den Gipfel der Abschottung. dient der Abgrenzung nach außen und Integration nach innen. Mensch will dazugehören, will doch kein Außenseiter sein Also identifiziert er sich mit anderen, die auch so sein. Standpunkt vertreten, er braucht halt Handlung im Leben Wird beeinflusst von den Grenzen, die er selbst steckt und die ihn umgeben So ist das eben, ist so einfach gedacht Jede, jeder hat Macht, aber nutzen wir das Wir feiern Mode und Szenen, das lenkt gut ab vom Hast gewählt, Konsum und Wohlstand frisst sich rein in unsere Identität Und der soziale Status spiegelt das und wie es uns geht Wir sind zu so faul und bequem, wollen nur noch sehen, was wir sehen Und selbst die Leichen im Keller sind uns nicht unangenehm Was soll uns Flucht hier angehen, ist doch nicht unser Problem Ist heute leider eine Einstellung, die nicht unangesehen Steh auf und tu was dagegen, weil ja auch du kannst bewegen Wir sind verantwortlich, dass Nazis nicht die Zukunft vertreten Gegen den Gipfel der Abschottung und Spinn We are all winners. Gegen the Gipfels. The Abschottung and Spitzel. In, in, in, Bon vivre, for all. A Brücke, a Stimme. There are different types of borders. Break them. Physical borders. Fellas. Invisible borders. Language, style, nationality. But sometimes it's me who is the border. I am the border to discrimination, sexism, fascism. Capitalism, full stop, no tolerance. I am not part of it. You're not part of it. I am not part of this. are not part of this. Free existence, the master plan of a whole resistance. How to resist them to take money and wealth as your major reason. You leave our right behind what's going on in your mind Gym. it's not easy to fight when everybody's traveling and no, no one, one arrives, arrives. Boom, wie für alle eine Brücke, eine Stimme.